Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, was bei einem Festplattencrash mit euren Daten passiert? Viele Menschen denken beim Thema Sicherheit der Daten nur an Spionage und Missbrauch von Daten. Doch auch persönliche Daten wie Texte und Tabellen, Musik, Unterlagen für Steuern und Versicherung, Datenbanken für Buchhaltung oder Online-Banking und viele Dateien mehr sind von hohem Wert. Nicht nur, weil vieles davon bei einem Datenverlust nie mehr wiederherzustellen wäre, wie etwa Fotos und Videos vom Urlaub oder einer Hochzeit, sondern auch, weil viele Dokumente im Büroalltag, aber auch daheim immer wieder benötigt werden. Von ihnen hängen schnelle Bearbeitung, kommende Termine und vieles mehr ab. In den nächsten Videos erfahrt ihr deshalb, welche Auswirkungen ein solcher Ausfall und welche Ursachen dies haben kann. Und ihr erfahrt, wie sich diese Daten auf einfache Art und Weise sichern lassen.